Ich bin Stefan Mütkes, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Journalistik hier in Dortmund und bin auch Journalist und arbeite meistens fürs ZDF. Wir haben mit sozialen Netzwerken und mit diesen neuen, wir nennen die Intermediäre in den Kommunikationswissenschaften, haben wir neue Player auf dem Medienmarkt, die Informationen verbreiten. Also der wichtigste Algorithmus in dem Zusammenhang ist natürlich der Facebook-Algorithmus, der bestimmt, was Nutzer in ihren Newsfeeds sehen. Das ist schon ein recht zentrales Element in diesem ganzen Spiel, weil dieser Algorithmus sich vor allem daran orientiert, was die Nutzer oder die einzelnen Nutzern interessiert, interessiert ist erstmal unerheblich, ob da ein Inhalt wahr ist oder falsch ist. Wichtig ist, dass interagiert wird, dass die Nutzer was damit machen, dass die Nutzer da Zeit verbringen. Facebook hat deshalb ein System aufgebaut, was vor allem Menschen emotional anspricht. Und ganz viele Falschinformationen, Fake News, sind halt entweder so aufbereitet, dass sie Menschen emotional ansprechen oder sie sind so außergewöhnlich, so krass, dass, dass es ebenfalls Leute emotional anspricht.